Ah, endlich 2018. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen gestern. Heute ist der 1. Dezember. Ich bin wieder zurück in New York, in halt Amerika, weil ich morgen wieder arbeiten muss. Ähm, deswegen bin ich am 31. zurückgeflogen und ähm, habe meinen Silvesterabend sozusagen hier verbracht und bin jetzt heute schon dabei, alles wieder ähm, halt Koffer auszupacken, putzen, waschen, bla bla bla und äh, bin jetzt aber soweit, dass ich rausgehen möchte. Ähm, es scheint nämlich die Sonne hier wunderschön. Ich habe es so vermisst, in Deutschland scheint einfach nicht die Sonne. Es ist einfach nur grau. Ähm, hier ist es zwar arschkalt, es sind im Moment minus 15 Grad, <lacht> aber wenigstens scheint die Sonne. Das ist einfach schon wichtig für mich. Ähm, ich merke, dass mir das sehr, sehr gut tut. Oh, ist das nicht herrlich? Ein Traum. Ähm, ich dachte mir, ich nehme euch mal wieder mit. Es ist ja, ist überhaupt noch Wochenende? Ne, ist schon Montag, ne? Naja, aber ich wollte mir mal angucken, wie die Stadt so aussieht, äh, nach dem riesen Silvesterabend gestern. Ähm, am Times Square waren ja wieder sehr viele Leute. Ich weiß gar nicht wie viele, bestimmt ein, zwei Millionen oder so. Und... Ähm, und äh, ich finde das immer so interessant, wie es dann danach aussieht. Und ich war ja jetzt auch schon zwei Wochen nicht mehr da, deswegen dachte ich, ich fahre einfach mal hin und laufe ein bisschen rum. Und gucke mal, was so geht und äh, ich nehme euch natürlich mit. Also, los geht's. Ich ziehe mir jetzt noch eine schöne Thermostrumpfhose an und alles, was ich sonst finden kann. Und dann geht's los. So, ich stehe jetzt an der Bushaltestelle. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Ich wollte euch nämlich was erzählen. Oh, da kommt der Bus. <lacht> Doch nicht. Tschüss. <lacht> Okay, wir sind angekommen und ich gehe jetzt mal mit euch zum Times Square und wir schauen mal. Boah, es ist so... Dieser scheiß Wind, der so durch die Straßen zieht, macht die Kälte echt unerträglich. Oh, naja. Auf jeden Fall, ich habe so viel an, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und ich friere trotz... Also ich friere nicht, aber es ist trotzdem nicht warm, sagen wir mal so. Da ist Sonne. Sonne, Sonne Und da hinten ist das... Seht ihr das? Empire State Building Oh, ich muss erstmal hier in der Sonne stehen bleiben uh. Hier fliegen noch ein paar Konfettis rum Seht ihr? Weil hier gibt es ja kein Feuerwerk Sondern Konfetti Und da oben steht 2018 Guck mal, Konfetti. Also, so 30 Minuten hält man es draußen aus, aber dann muss man auch mal wieder reingehen. Und deswegen gehe ich jetzt äh, zu meinem äh, Geheimtipp. Falls ihr Bananenbrot liebt oder mögt, dann äh, werdet ihr das beim Gregory's lieben. Das ist so eine Kaffeekette wie Starbucks, nicht so oft vertreten, aber ähm, Gibt es auch mehrmals hier in New York auf jeden Fall. Und das Bananenbrot ist einfach nur der Wahnsinn. Und äh, da gehe ich jetzt hin. Und ich spüre meine Finger nicht mehr. Ich muss die Kamera wegstecken. Tschüss! So, ich war doch nicht im Gregory's, weil die hatten zu. Ich war im Brett à manger Habe eine Miso-Suppe getrunken. Jetzt gehe ich zum Central Park. Und die Sonne scheint immer noch. Herrlich. Und ähm, ich glaube, da liegt noch ganz schön viel Schnee. Und das zeige ich euch natürlich. Heute wäre eigentlich ein richtig cooler Tag, um einfach so 4 bis 20 Stunden spazieren zu gehen. Aber du, du kannst es nicht schaffen. Also was ich euch erzählen wollte, ist, dass mir heute mal wieder aufgefallen ist, dass man wirklich komplett selbst dafür verantwortlich ist und dafür zuständig ist und darauf achten muss, dass es einem gut geht. Es gibt viele Leute, die glauben, dass man andere Menschen braucht, um glücklich zu sein. Und natürlich, wenn man komplett vereinsamt ist, dann ist man wahrscheinlich nicht so glücklich, wie als wenn man Freunde hätte, aber ähm, so dieser Glauben, ich bin jetzt nicht in einer Beziehung, das heißt, ich bin nicht so glücklich, wie ich wäre, wenn ich in einer Beziehung wäre. Ähm, das glaube ich, also dem würde ich nicht zustimmen. Ist halt einfach eine andere Meinung. Aber auf jeden Fall, wie habe ich das heute gemerkt? Ich lag im Bett und lag da zwei, drei Stunden, hab Videos geguckt und einfach so rumgegammelt. Habt ihr das gehört? Die Röpsen hier, einfach lauthals. Ich meine, ich habe kein Problem mit Röpsen, aber das fand naja. Jedenfalls lag ich heute Morgen im Bett zwei, drei Stunden, habe so rumgegammelt. Es war jetzt auch nicht spät oder so. Es ist eigentlich noch genug Zeit, um zu chillen. Vor allem am, am Wochenende oder so. Aber ich lag da und dachte, okay, du müsstest jetzt eigentlich noch das machen und das und das und das. Aber du hast echt keinen Bock. Und ähm, dann wird man immer negativer, finde ich, wenn man dann das noch länger ausreizt und noch länger liegen bleibt. Und dann bin ich aufgestanden und habe einfach angefangen und ähm, habe Yoga gemacht und keine Ahnung, ab alles mögliche hier gewaschen und geputzt und so. Und dann dachte ich mir, boah, das war jetzt gar nicht so schwer. Ich musste halt einfach nur aufstehen und anfangen. Und kurzer Zwischenstopp. Hier sind gerade viele Eichhörnchen, weil die gefüttert werden. Ob das aber erlaubt ist? Naja. Also auf jeden Fall habe ich dann halt irgendwann gedacht, reiß dich mal zusammen, steh mal auf und fang mal an. Und das war auch gut so und ähm, jetzt bin ich gerade ganz happy darüber, dass ich jetzt hier bin. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe diese Situation, in denen ich so rumliege und antriebslos bin, echt nicht oft. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar für. Ich bin ein Mensch, ich kann mich gut selbst motivieren und ich muss jetzt auch nicht irgendwie... Anderen mitteilen, dass ich irgendwas gemacht oder ich mache nichts, um das anderen mitzuteilen, sondern auch einfach um das für mich selbst zu machen und damit es mir selbst gut geht. Deswegen will ich mich darüber nicht beschweren. Ich bin da wirklich dankbar für. Ähm Aber ich weiß halt, dass es auch einige Leute gibt, die haben das nicht nur fünfmal im Jahr, sondern die haben das jeden Tag. Und das kann dann halt auch schnell in Richtung Depressionen gehen. Und ich hab da zu wenig Ahnung von, als dass ich dazu irgendwas sagen könnte oder irgendwelche Tipps geben könnte. Aber falls ihr mal solche Situationen habt, in dem. Oh, guck mal, das ist noch mal ein kleines Eichhörnchen. Hallo. Es hat sich einen schönen sonnigen Platz ausgesucht. Aber falls du das auch manchmal hast, dass du einfach so einen Tag äh, dir denkst, boah, heute habe ich echt Bock auf gar nichts. Also erstmal sind ja auch solche Tage normal zwischendurch. ne? Aber wenn es dich belastet, dann. Denk mal an mich und denk, tritt dich mal in den Arsch. Aber so richtig rein und fang einfach an. Denk einfach nicht so viel drüber, nach, mach einfach. Arbeite deine Pro Punkte ab, die du dir vorgenommen hast. Und du wirst merken, dass wenn du nur aufstehst aus dem Bett, du schon denkst, geil, ich habe jetzt schon was geschafft. Ähm, ja, das wollte ich nur kurz sagen. Man kann nicht darauf warten, dass einem anderer einem hilft oder so. Du musst selber auf dich achten und du musst selber gucken, dass es dir gut geht. Und in diesem Zuge auch. Achtet auf euch. Es ist so wichtig, dass ihr gesund seid und dass ihr glücklich seid. Und dass ihr alles machen könnt, was ihr machen wollt. Da seid ihr einfach selber auch für zuständig oder eigentlich nur für zuständig. Achtet darauf, dass ihr euch gesund ernährt, dass ihr Sport macht und euch bewegt zwischendurch. Dass ihr euch auch mit Leuten umgibt, die euch gut tun, wo ihr merkt, das tut meinem Kopf gut und die machen mich nicht irgendwie kaputt oder ich habe danach ein schlechtes Gefühl, wenn ich die gesehen habe, sondern die geben mir was und äh, ich habe kein Problem mit Alkohol oder Rauchen oder was auch immer, aber trotzdem sollte das nicht überhand nehmen und trotzdem sollte man immer noch bewusst sein, sich selbst bewusst sein, was man sich damit zuführt. Ich bin selbst kein Samariter, auf keinen Fall, aber... Ich glaube, dass man teilweise so ein bisschen das Bewusstsein dafür verliert und einfach sagt, ach, abends trinke ich halt einen Wein, das hat sich halt so eingebürgert. Ja, aber warum denn? Trink doch lieber einen Tee, schmeckt doch... Also, keine Ahnung, Geschmack ist unterschiedlich, aber davon hast du jetzt viel mehr so. Und ähm, solche Rituale, die sich irgendwie so einbürgern, die kann man, glaube ich, mal ganz gut jetzt am Anfang des Jahres überdenken, damit man einfach auch äh, sich selbst was Gutes tut und ich glaube, wir wollen alle möglichst lange leben und möglichst viele coole Sachen erleben. Und wenn wir dafür auf unsere Gesundheit achten, dann ähm, machen wir schon viel. Und das ist auch nicht schwer, meiner Meinung nach. So, das war das Wort zum Montag. Und ich bin jetzt schon ganz schön weit gelaufen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so lange in der Kälte aushalte. Bewusst leben ist eh so ein Thema, was... Ähm, worüber ich in letzter Zeit oder besonders hier in New York auch viel, viel nachdenke. Aber es gibt einfach viele Dinge, die mich hier nerven, die halt eher in das Gegenteil, in die gegenteilige Richtung als bewusst gehen. Und ähm, deswegen beschäftige ich mich hier irgendwie relativ viel mit solchen Themen. Wenn ihr Bock drauf habt, dann kann ich da gerne auch noch mal näher drauf eingehen, ein ganzes Video drüber drehen oder so. Ähm, sagt mir gerne Bescheid und sagt mir auch, was eure Gedanken dazu sind. Ich liebe den Central Park einfach wirklich unheimlich doll. Es ist zwar kalt, aber es sind echt viele Leute unterwegs. Das hätte ich gar nicht gedacht. Dies hier ist einer der schönsten Plätze im Central Park, finde ich. Und was ist hier? Oha, hier spielt einer Klavier oder so. Ach, das sind die beiden. So. Dass ich im Sommer mal fünf, sechs Stunden top gelesen und einfach die Leute beobachtet. Da hatte einer seine Katze mit an alleine. Seine Katze, das war der Hammer. Das war die Attraktion des, des Tages. In diesem See kann man nämlich, äh, wenn der nicht gerade mal zugefroren ist, so Kanu oder Kajak fahren. Das ist richtig schön im Sommer. Und da sind auch Schildkröten dann drin. Und in diesem Haus. Ähm, es ist, glaube ich, eine richtig schöne Location. Es ist halt einfach ein Café. Aber ich glaube, da zu heiraten ist schon richtig schön. Also das ist ähm, auch möglich, glaube ich. Ja, und da scheint die Sonne. Puh. Und was mich auch ganz besonders glücklich macht, ist, dass mein Handy bei der Kälte nicht mehr geht. Es geht immer so aus. Auch, also gerade hatte ich 100 und es ist ausgegangen. Ähm, und jetzt habe ich es mal wieder angeschlossen, aber sieht nicht so gut aus. Es ist erst 3 Uhr, die Sonne geht schon ein bisschen unter, schon ganz schön tief. Ups, ich habe vergessen weiter zu vloggen, auch gut. Ähm, viel ist nicht mehr passiert, also ich bin inzwischen wieder zu Hause. Ich habe in der Stadt noch einen Blaubeermuffin gegessen, der war sehr lecker und ähm, dann bin ich nach Hause und habe meinen Kalender für dieses Jahr ein bisschen vorbereitet, habe gekocht und gegessen und jetzt wollte ich diesen Vlog schneiden. Deswegen fällt mir jetzt gerade wieder ein, dass ähm, da noch ein Ende fehlt. Deswegen hiermit bedanke ich mich sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, dass euch der Vlog gefallen hat. Ich bin sehr gespannt, was ihr ähm, mir schreibt, was ihr vor allem zu dem Thema sagt, äh, über das ich eben im Central Park geredet habe. Und ja, ich hoffe sehr, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, wann auch immer dieses Video online geht. Weiß ich jetzt echt noch nicht. Und macht's gut. Guten Start ins neue Jahr. Und bis dann. Adieu. Auch schön, wenn man so winkt, dann hat man auch die Kontrolle über sein Leben verloren. Okay, tschüss.